Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ähm, Mädchen sitzt hier neben mir. Ich sag mal Hallöchen. Hallöchen. Auf jeden Fall, ja, ich wollte jetzt mal ein etwas ernstes Thema ansprechen. Dazu hat mich der Marvin Magnificent. Ähm, ja. Inspiriert, sagen wir mal. Und zwar einfach, es geht um das Thema Genderwolls. Und ähm, ja. Es gibt immer noch Leute im 21. Jahrhundert, die keinerlei Toleranz an den Tag legen. Es ist sehr schade, es ist schlimm für die Leute, die anders sind als andere. Und der Marvin ist ja auch so ein Kerl, der ist verlustig, der ist offen, der ist tolerant, der schminkt sich, der findet Beauty toll und das finde ich einfach Wahnsinn an dem. Oder auch Ossi Klossi zum Beispiel, der ist dann ja noch was jünger und der schminkt sich auch. Und ich finde das so klasse, dass die einfach, ja, so vielen Menschen den Weg bieten, ebnen und Einfach für Freiheit und Toleranz kämpfen. Und das finde ich so super, dass ich das einfach mal in einem Video festhalten wollte für euch. Weil ich habe gestern zig Videos von Marvin gesehen. Und auch eins, wo er ähm, ganz schlimme Kommentare uns präsentiert hat. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so furchtbar. Was da abgeht, was der für Morddrohungen erhält und all sowas. Und das ist einfach nicht richtig. Ich, ich verstehe nicht, man kann nur andere Leute leben lassen, wie sie leben wollen. Warum ist es so verkehrt, wenn sich ein Mann schminkt? Und im Gegenteil, ich finde das auch noch schön. Manch eine Frau wird sich wünschen, sich so schminken zu können. Und deswegen finde ich das einfach so falsch und verlogen, wenn Leute so reagieren und so Kommentare schreiben. Sorry, aber ihr habt doch in dem Moment nichts in der Birne, oder? Mal ganz im Ernst, wer so diskriminierend ist und so beleidigend und so ja abstoßend und... Also ich finde es echt schlimm. Ich finde, im 21. Jahrhundert kann man deutlich toleranter sein und ob er jetzt homosexuell oder hetero oder bi oder was auch immer, das ist ja jedem sein eigenes Bier und seine eigene Entscheidung und ich finde, so jemand kann man doch sein Leben leben lassen. Es muss doch nicht irgendeine Vorgabe geben, wie einer zu leben hat und das finde ich einfach nicht richtig und... Ich habe halt die Chance auf YouTube mich dazu zu äußern und dann tue ich das auch, weil ich einfach finde, desto mehr Reichweite dieses Thema hat, ähm, dass man vielleicht auch Leute ja, nicht überzeugen kann, aber ja einfach toleranter werden lassen kann. Dass die Leute einfach nochmal umswitchen und denken, aha, okay. Es war nicht richtig, den zu beleidigen. Ich lasse ihn halt sein Ding machen und wenn mich das nicht interessiert und ich das nicht sehen will, dann gucke ich mir einfach nicht seine Videos an und basta. Weil man muss sich ja sowas auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer nicht angucken, wenn man dafür ja kein Interesse hat oder es nicht gut findet. Und dann braucht man es ja einfach nicht anschauen. Und deshalb wirklich bitte ich euch, das Thema auch nochmal zu verstreuen. Und ähm, gemeinsam können wir die Leute wachrütteln und vielleicht auch ein bisschen toleranter machen, Menschen gegenüber, die anders sind. Du lieber Gott, Jemina, Jemina. Mienchen. Ja, du bist eine tolle, gell? Du bist eine tolle, eine tolle Rolle. Eine tolle Rolle wie du. Sag mal, Lönnchen. Oh Mann, Tiere sind so klasse, die lieben einen, wie man ist, die machen eben keine Vorurteile oder wenn jemand behindert ist zum Beispiel, die lieben einen trotzdem. Und dazu habe ich auch noch was zu sagen und zwar gucke ich mir auch manchmal auf YouTube ähm, Videos an zu Menschen, die Schicksalsschläge haben. Und ähm, da bin ich auf einen Mann gestoßen, der eine Familie hat, einen kleinen Sohn und ähm, der einen Infekt hatte und daraufhin seine Gliedmaßen verloren hat und auch einen Teil seines Mundes. Und auch dafür, ich finde, so Leute, die brauchen unsere Hilfe und unsere Fürsorge, uns ist verdammt normal unsere Pflicht, uns auch dem hinzugeben und auch mal ein bisschen Liebe zu geben. Weil ich finde das so bewegend und so Leute, die sind teilweise echt verzweifelt und er hat auch immer geweint in einem Video und damit mit seinen Stimmelchen hat er seine Tränen weggewischt. Das fand ich so süß und so ergreifend, ich habe fast mitweinen müssen. Ähm, ja, und auch da sollte man einfach toleranter sein, wir sind, hallo, wir sind im 21. Jahrhundert, wo leben wir denn? Also, bitte, tut mir den Gefallen und seid echt toleranter gegenüber anderen, egal wie sie sind, sind so, wie sie sind, sind sie gut. Und ihr wollt ja auch geliebt werden, so wie ihr seid, also packt euch da in die eigene Nase und fangt erstmal bei euch an. Ja. Das zu dem Thema. Das war es dann soweit mit dem Video. Ich alles, bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Und äh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid so tolerant und gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Egal ob jetzt Make-up. Oder halt mal was Ernstes. Und ja, weitere Videos folgen. Und bis dahin. Tschüss!